Mein Lebenstraum von einer Weltreise hat begonnen, als ich 15 Jahre alt war und äh, mein Physiklehrer im Unterricht eine Dia-Show zeigte. Er ist damals mit dem VW-Bulli von Afrika nach Deutschland gefahren und ich habe halt gesagt, so will ich auch machen. Ich möchte auf dem Landweg von Deutschland aus äh, die Welt erkunden und da ist meine erste Zielrichtung äh, China. Also ich bin nicht einfach abgereist, weil ich Angst habe, alleine diese große Reise anzutreten und sehr große Schwierigkeiten hatte, den richtigen Reisepartner zu finden. Daher habe ich meinen Traum dann an den Nagel gehangen mit 28 Jahren. Ich bin Daniel, ich bin 32 Jahre alt und ich wohne in Münster. Also mein Alltag sieht so aus, dass ich entweder im Tanzstudio arbeite oder im Fitnessstudio trainieren gehe oder ich äh, bin zu Hause, koche, esse und gehe schlafen. Wenn man so will, lebe ich an nur drei Orten. An jedem dieser drei Orte, an denen ich lebe, begegne ich auch Nadine. Und ich finde sie sehr süß. Und daher würde ich sie schon gerne näher kennenlernen. Nadine anzusprechen ist schon ziemlich schwierig, weil sie im Tanzstudio, welches ich ja leite, nicht nur Kunde ist, sondern auch noch in meinen pole kursen trainiert. Hi! Hi, Nadine. Also, sie da anzusprechen, ist unmöglich. Als ich die Nachricht von Daniel erhalten habe, war ich erst irritiert. Ich habe mich aber auch gefreut, weil ich Daniel irgendwie mochte. Ich fand ihn immer sehr sympathisch und nett. Wir haben uns dann auch sehr schnell für das Woche, Wochenende danach verabredet. Also wir waren halt im Fitnessstudio, haben zusammen gekocht und weil das halt auch das ist, was uns verbunden hat. Wir haben unsere Verabredung, unseren Kontakt erstmal geheim gehalten, weil wir nicht wollten, dass das sich im Studio rumträgt. Wir sind sehr schnell zusammengekommen, auf jeden Fall und sind dann auch direkt nach vier Monaten zusammengezogen. Ja, schon am ersten Treffen haben Daniel und ich festgestellt, dass wir beide gerne reisen und dass wir die Welt bereisen möchten. Und als ich dann bei Daniel eingezogen bin, haben wir dann auch direkt unsere Kosten einmal Verglichen. Aber guck mal, wo wir hier gestartet sind, da war ich zum Monatsbeginn bei minus 4541, <lacht> 46, mhm. ne? und dann kommen ja noch die ganzen Abzüge von da, also am Ende war ich immer irgendwo bei minus 6000, das ist schon hart, ne, mhm. und du warst immer noch stolz stolze 745 am Monatsanfang im Plus, was ja aber auch im Prinzip eigentlich ein Null- oder Minusbetrag ist am Ende des Monats, ne. Dann kam es aber so, dass ich mich halt psychisch gar nicht mehr so wohlgefühlt habe in meinem aktuellen Job. Und das war alles sehr, sehr schwierig, sodass ich dann letzten Endes da halt auch nicht mehr gearbeitet habe. Halt dieses Jahr so viele Probleme hatte, einfach mit mir selber und mich selber kennengelernt habe, möchte ich auch einfach von hier weg. Einmal, weil ich halt nicht so glücklich bin gerade und einmal aber auch, weil ich mich einfach weiterentwickeln möchte. Ich möchte stärker werden und ich möchte mich selber einfach so akzeptieren können, wie ich bin. Ich habe dann aber halt diesen Kursleitungsjob bekommen, so also aber halt nur als Minijob. Wegen der aktuellen Schulden sieht es so aus, als wenn wir tatsächlich nicht abreisen können. Aber weil wir uns das so sehr wünschen, unternehmen wir trotzdem etwas. Wir sind Ende Mai für ein verlängertes Wochenende nach Österreich gefahren. Nadine hat zum ersten Mal in ihrem Leben die Alpen gesehen. Wir sind nach Vorarlberg gefahren und sind dort auf die Winterstaude und den Didamskopf gestiegen. Da haben wir auch festgelegt, wie unsere Weltreise beginnen soll. Wir wollen als erstes zu Fuß über die Alpen laufen, von München nach Venedig. Als wir wieder zurück waren, haben wir uns den Film Weit, die Geschichte von einem Weg um die Welt angesehen und ein Abreisedatum festgelegt. Wir würden von Deutschland aus über die Balkanroute und von der Türkei in den Iran und vom Iran nördlich dann bis nach China reisen. Unser Ziel ist tatsächlich, im September oder Oktober abzureisen. Weitere Informationen stehen in unserem Blog. Jede Woche gibt es Updates bei Facebook und Instagram. Wir hoffen, dass viele Leute viele Ratschläge für uns haben, wie wir unser Ziel erreichen können.